Ich genau. bin so nice Wir machen ein First Level, okay, so, ready. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> oh, mein Gott. <lacht> ich ein bisschen unerwartet. Ja. Ah. Ach hier, komm mal, hier, hier. Oh, ich bin, ich really. bin Jumping Gonzales. Oh. <lacht> oh. <lacht> Was hast du denn gemacht? Hab ich gekickt. Okay. Das sehe ich. Ah, Taser. Hm. Ich kann ich nicht täsern. Oh. <lacht> ah, Ronaldo. Ah. Oh, oh. nein. Was, was, du? Tja, was machst du? Tja, was sagst du jetzt? Sage, mal versuchen wir das Glück. Oh Gott! Oh Alter! Oh. Nee, weg hier, du bist... Nee, hey, noch nicht. Oh. Oh. Ich komm her, Alter, ich werde dich so wegpunchen. der hey, auf den Kopf. Alter. Hä? Okay, du hast das Messer hin. Oh, we. Ja. <lacht> ähm. Ja. Das hört sich gerade sehr, sehr ekelhaft an. Was machst du da? Von der Pflanze gewässert. Womit? Also, ich hatte keine Gießkanne in der Hand, kann ich schon mal so sagen. <lacht> oh J. <lacht> oh, oh, oh, <lacht> Alter, du Psychopath. <lacht> ja, was denn, wenn man eine Granate findet, sollte man sie auch nutzen, das ist sonst doch so eine Verschwendung. Auch <lacht> oh, zu bessern. Alter. Uh, Vergasst. <lacht> ich hätte nicht mehr eine psychopathen. Bist du auch noch? Noch vor allem. Ja, nein. Ja, nein. Oh wie brutal! <lacht> Hallo! Alter! Du spielst so brutal. Ich liebe es. Ich pack gleich dich in den Kof. Ne Nicof? In den Kofen. Nee, 19. Alter, du Arsch! Ich bin mega weit weggeflogen. Wo bist du, Renny? Hey. Oh nein, oh nein! Ich will mal schnell zum Ofen gehen. Ich will mal schnell aus dem Fenster gehen. Oh Scheiße! Die brennen ja schon. Der Ofen brennt. Äh, da ist ein Feuerlöscher, da ist ein Feuerlöscher. Rechts. Ja. Oh, danke. Mein, mein Sohn, nee, ich bin in der Ich kann es nicht mein nehmen, Name. Scheiße. Na, na, na, Granny. Nicht auf den Dachboden, das ist meine, oh. Oh nein. immer Ich bin bis ans Tor geflogen. Ich hoffe für dich, dass du nicht gruselig bist, ne? Nein, nein, ich bin genauso gruselig als auch immer. Hä? was passiert? Was ist das? Ich hab mich gerade irgendwie wie so ein Dämon. Ähm. Ich werd zu ein Dämon. Der habe rote Augen und macht die ganze Zeit so komische Bewegungen. Muss ich muss mich verstecken, History. Ich hab Angst. <lacht> äh, äh, äh. Ich hab Angst. Was bist du. Was, was bin ich geworden? Oh! Oh, Brennhexe! Okay, ich stell mich dir, hä? Huh? Komm her, mein Kleiner! Hey, wo bist du? Komm wieder in ins Zimmer zurück! Oh Gott! Ich hab doch Angst! <lacht> <lacht> Mann, ich bin doch so ängstlich! Mann, du oh. Ich kann dafür nicht mehr was! Oh, warte mal! Meine Aufgabe! I don't think my grandson would mind if I took a little bite out of his arm. Was?! <lacht> Grab your grandson! Du bist wie die Queen von England, man! Du bist aber unsterblich! Du, du, du frisst und frisst und frisst und... Komm doch! Ach. was?! Was?! Du bist ja echt eine Hexe! Stirb! Was ist gerade passiert? Wisst wie, was passiert mit dir, wenn du zu viel an Satan, an Satan äh, ja. <lacht> Sie ist Satanistin. Äh, äh, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein das, darf, das darf nicht passieren, das darf nicht passieren, das darf nicht passieren, geh hoch, geh hoch. <lacht> schnell wieder raus, schnell wieder raus. Nein, wieder du, raus. du Arsch, du hast mich gebailt. Ein Einziger Biss. Egoist. Oh mein Gott! Nein, nein! Du, du hast mir den Arm abgebissen! Du, du hast mir den Arm abgebissen! Du. Ich muss normalerweise. <lacht> <lacht> I'm still hungry, I need more flash. Ich hab da ja Grenzen. Was? Wie hast du denn das gemacht? Ja, Habe die Polizei gerufen. Wie? scheiß Scheißkind. Rettet mich Ja, hier Oh, oh, die kommen. <lacht> Scheiße, Ach, geh Mann, weg. Dream. Du Kacke Oma, hä? <lacht> Was sind das für Penner? Wo bist du? Ah! Ja! Hä? Hast <lacht> du nur Du musst erst aufrufen. Nein, kann ich essen! <lacht> oh, schau, du musst dich jetzt essen lassen. Komm schon. Nein. Komm. Nein! Weißt du, ich wüsste, dass du nicht aufgeräumt hast. Oh, oh Gott! Du kannst das fast so erschrecken. Oh fuck. <lacht> Alter. Du bist ja bald ein richtiger No-Hand, pardon. <lacht> du kleines oh. Monster. Aha. Warum kommen die nicht rein? Klettert doch einfach über den Zaun, Mann. Hier wird gleich ein Kind vergewaltigt. Oh Gott. Oh. Habe ich gerade... Was habe ich jetzt von dir abgebissen? Das ist Kopf. Oh, okay.